Operation, Killer Kommando, obligatorisch Jeden Rapper killen, der sich aufspielt Ohne meine Wische kriegst du mir seht Ziemlich winzig, keine Gnade Weiße Maden, wenn du eine bist gibt es einfache Chance in dein Gesicht Ohne meine Wische wärst du nicht hier Doch ist jetzt vorbei, denn du kannst nur verlieren Versuch weiter deine Mega-Racken-Panches zu verdrücken Ja, was ist der Tag Es redet noch mehr von Taggefühl Weil es das Einzige ist, was die Bitch hier ausmacht Es ist kein Aufwand, den Tag zu treffen Und nicht wie Behindertar, Spaß zu rappen Was redest du von Doubles? was einfach keine, um mich zu verkacken Doch dein Weg erhält die und jetzt wollte ich ihm jetzt ein Ende Es ist mir ein Rapper, Rechtsmedizin Rechtsmediziner nach der Runde Werte ich mal, dass in Hilfe schreit wie du, schneiden zwar gut Doch leider nur tief in die Arme, hast nie gesagt Du willst dein Leben beenden, ich habe dir heute die Ehre entwendet. Dein Todestag kommt, ich geh zu deiner Mutter Sie sollte darüber im Webe sein Kurz Könnte machen, weil ich kein Bock hab Das Coach stellt das Opfer, denkt, es und Dollar 100 Euro Preisgeld hättest du wohl gerne Doch mit so einer Last, dann verreckst du sicher. ja, ey lauf Vater, er sagt so Mann, du wieder Wie der du bist so ein Opfer, ja, sogar der Miro, und ich auch ich <lacht> Du bist Coach, Potent, deine Flaws sind leben, Bro. Ich smoke dope Sales, du bist im Golden Age. wo deine Letzte über das Dack gefühlt, ich niemanden jucken muss. Sogar Dag oder Neid mir in deine Fresse anspucken, bevor ich noch was supporter töte. Ich liebe Baguaro, während noch nie ist der Sieger eines. Wer ganz mal so klar gewesen, was sind das für Wurkels, dass du direkt in deine Arten wegen? Bonus-Video, Digga. So, so, die macht das an so, oh geil, vier Minuten. ist Nee, nee, Digga, zwei Minuten. eine Runde, Rest Outtakes. Okay. Nimmt auf. Schisch! Skull! Outtakes-Video. Also du kannst direkt loslegen, Hallo halt die YouTube. Kamera so hin. das ist ein Young Spirit Musikvideo. Das ist Behind the Scenes. Ich bin cool, abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Spotify. Follow for Follow, Like for Like, Abo for Abo. Let's go. <lacht> Das machen wir, oder ist gut so? Nee, nee, perform einfach, komm. Einfach performen? Komm. Komm, komm. Ja. Komm, einen noch, dann haben wir drei Szenen. Yes. Ganz yes. <lacht> ehrlich, du könntest nachher alle alles wichten. Diesen, wie gesagt, das soll so ein Video sein, so eine Reise sein und zwischen dem Breakdown, anderes Video, Breakdown, anderes Video, so. Aber in das also atmosphärische, da haben wir diese Szene da vorne. Mhm. Die allgemeine flow Performance haben wir das oben gemacht mit dem mega geilen natürlichen Licht. Und gegen Ende dreht es einfach komplett ab, da ich ja eher auch, das kannst quasi Strobo, mit dem hier theoretisch. Oder ähm, die anderen Szenen mit dem Bilder einmal einsteuern. Und dann auf Szenen, die ist jetzt so ja, das ist wirklich mein Szenen das ich hier so sagen Ich liebe, ja, ich bin Seelen, Jäger. Dann haben wir auch mindestens 10 Szenen zur Auswahl von drei Locations, ja. die Also die, die nachher auch gut sind, meine ich. Okay. Und Action. Ach so, nein, das Auto jetzt. Nur das Auto einmal, weil ich hätte einfach alles einmal gemacht. Gib jetzt den schn schnellen Part rein. Also, da hatten wir auch diesen Vorlauf. Vorlauf. Bisschen Vorlauf? So. Ja, genau. 太厲害了 <laughs>